Herr Schäuble, Athen und auch Brüssel könnten ja ganz gut auf den IWF verzichten. Der Bundesregierung, auch Ihnen ist es wichtig, dass er an Bord bleibt. Wird man also am Ende zumindest auf eine Schuldenstreckung gar nicht umhinkommen? Ja, wir haben schon Laufzeiten für Griechenland von bis zu 35 Jahren. Mhm. Und die Zinsen sind auch für die nächsten zehn Jahre gestundet. Das heißt, das Thema über Schuldenerleichterung besagt eigentlich nur, dass diejenigen, die davon reden, nicht davon reden wollen, was Griechenland machen muss. Griechenland muss die Voraussetzungen, die ja in dem Beitrag gekommen sind, erfüllen. Wir helfen ja Griechenland, wir kaufen ihm Zeit, wir verschaffen das. Wir werden auch diesmal wieder eine Lösung finden. Aber die Rentenreform aber ist noch... Ja, ähm, non, die, die, die Rentenreform, ich meine, das ist in die Griechenland Privatisierungen. Nicht einfach, äh, Ja gut, äh, es ist ein bisschen schwierig. Wir erfüllen immer, was wir vereinbaren. Aber wenn wir dann bei Griechenland sagen, ihr müsst aber das auch machen, was ihr im letzten Jahr, Herr Zypras, verpflichtet hat, dann wird es ein bisschen schwieriger. und ist die Lage in Griechenland nicht einfach. Ich bin ziemlich zuversichtlich. Ich bin ständig im Kontakt mit meinen Kollegen, mit dem IWF, mit dem griechischen Finanzminister. Wir werden in den nächsten Wochen eine Lösung finden. Aber die hat nichts mit Schuldenerlass zu tun, mhm. sondern damit, dass Griechenland auf dem Weg zu einer vernünftigen, zu einer wettbewerbsfähigen Wirtschaft zu, äh, zu kommen, mehr leisten muss, und das muss man natürlich dem griechischen, der griechischen Bevölkerung auch immer wieder erklären.